Heute ist das neue Jahr gerade mal 12 Tage alt, aber es gab bereits 20 verschiedene Aktionstage. Damit meine ich Aktionstage, die zusätzlich zu den allgemeinen Feiertagen von Firmen und Vereinen festgelegt werden, um auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Also lasst uns doch mal schauen, was für Aktionstage es dieses Jahr so gab. Am 1. Januar war Tag des Wiegens und des Weltfriedens. Schlaf ruhig und friedlich. Am 2. Januar Waldmännchentag. Am 3. Januar gar nichts, was dann doch ein bisschen überraschend ist. Der 4. Januar war dafür nicht nur Tag der Hypnose und der Spaghetti. Spaghetti! sondern auch deutscher Triviatag und internationaler Welttag der Billigungsschrift. Am 5. Januar ist nationaler Tag des Vogels, am 6. Januar römisch-katholischer Afrikatag, Tag der Bohnen und Tag des Gummis. Ähm, äh, was soll das? Am 7. Januar Tag des alten Gesteins. Am 8. Januar ist räume dein schreibtisch tag und Tag des Schaumbadens. Am 9. Januar ist spiele -Tag. Ernsthaft, wer denkt sich sowas aus? Am 10. Januar ist Internationaler Tag der Blockflöte und Tag der Zimmerpflanze. Am 11. Januar Tag des Deutschen Apfels und des springs Und am 12. Januar Tag des Marziparks. <lacht> ja, den feier ich doch gerne. <lacht>